ja alles aus ton aus erde sowas ne ja zum Sp geld geld beut sowas ne zum sparen ja ja apa apa jalan Öl, ja? Zum Kochen, ja? Ja, zum Kochen. Aus was wird das gemacht? Äh, Kokos, Kokospalmen, ja. Also, Kokosöl, ja. Bratöl, ja. Oh. Kokosöl, ja. ja. Aber wir nehmen meistens Olivenöl. Oder Soja? Nee, sonst nehme ich nicht gerne, das ist nicht so gesund. Olivenöl ist gesund, mhm. aber... Ähm, auch zum Braten, ja? ja. Öl Olivenöl es gibt Öl verschiedenes, so äh, es gibt, äh, wir kaufen nur in Italien das Öl und da gibt es vielleicht auch zum Braten, ja. Mhm. Du musst da aufpassen, welches du nimmst wegen der Hitze, weil sonst ist es krebserregend. Ach so. Mhm. Kaufen wir kaufen einmal im Jahr Öl, äh, äh, nee, schlafen wir aus Italien, schicken zweimal im Jahr Öl. Oder manchmal dreimal. Wir haben nur noch Öl aus Italien. Mhm. Okay, wir gehen weiter. Ja, die verschiedenen Krieger. Ja. <lacht> Aus Reis, ja? Aus Reis? ja. Äh, beim Braten werden die größer, ja? Als wie normalen Kickers. Ja. <lacht> Zum, äh, zum, äh, ja, das ist Kokos, zum Raspeln, Kokos, ja. Ja, ja, Papa. Ja. Aus Holz und, und Eisenfleisch Alles Ne, nicht. Oh, vier Pfadigur. Keine Panet, keine Panet, keine Panet, keine Panet, Du hast das drauf, man ja, Du immer hey, fragen nochmal, wenn man so viel kauft, dann ist es auch schwierig, immer jedes Mal zu fragen. Ja, ja. Vielleicht kannst du eine nehmen, Karo. Ich bin Bauer. Ja. ja. Ja. ja. Hei nen. Hari ni dia solo, solo. Ya. Oh, ni nak jelang tapi sah. Ain tengok jelang ke ich Warum ja, die Ute? Oh, ja, das kann auch sein, aber das ist ja fürs, wenn man bei uns zu Hause so das Essen auf, auf Tablett hat, dann kommt drauf, ja, zum, zum, um zu ja, zum Abdecken. Das ist alles aus, äh, ich glaube, Bambus, ja, oder oder Blätter, ja, ja also Kokosblätter, ja. <lacht> Ada, zum Baller, Jagdfrucht, ja Jackfruit ja, ja, Frucht, ja so so Frucht hm. heißt es Jackfruit auf Englisch ja die die die schmecken auch sehr gut Der ja muss ich auch mal kriegen ja selbst das das schon ja da kannst du essen ja? Nein, das ist ja nicht die Frucht, was ich dir gezeigt habe. Was ist das? Das ist Jackfruit auf Englisch. Ja. Dann nennen wir dann einfach Jackfruit. Wie ja. schmeckt aus, aus der großen Frucht da. Ja. Ja. die Pitta, die Ja, die Jack Ja, Weißt du, wovor weißt du, man das braucht, was du jetzt da hast, ja? was du jetzt hast? Ja? Ja, nein, das ist, um Reis auszusortieren. Ja. ja. Also in Deutschland, wenn du Reis kaufst, kannst du es gleich kochen. Achso, ne, bei uns, wenn man hier in einem normalen Markt wie jetzt hier mhm. was kauft, dann muss man es schon ein bisschen aussortieren. Ja? Sie laufen. Roman.